Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, heute mit einer Analyse zu dem 3D-Druckunternehmen Desktop Metal. Desktop Metal ist eine US-amerikanische Aktiengesellschaft, welche additive Fertigungstechnologie für Verbundwerkstoffe und Metalle anbietet und Zielgruppe dieser additiven Fertigungstechnologie sind insbesondere die Automobilindustrie, die Schwerindustrie, also Bergbau-, Eisen- und Stahlindustrie, sowie die Konsumgüterindustrie. Unternehmen, welche eine zukunftsgerichtete Strategie verfolgen, investieren darin, die Komplexität in Wertschöpfungsprozessen zu reduzieren, zum Beispiel durch eine vertikale Integration, wie es Tesla per Excellence umsetzt. Vertikale Integration bedeutet, dass ein Unternehmen versucht, möglichst viele der Komponenten ihres Produktes selber herzustellen oder herstellen zu können, um im Falle von Lieferkettenengpässen oder aber Konflikte mit den Zuliefern Zulieferern weiter zu gewährleisten, dass alle notwendigen Komponenten für die Fertigstellung des Produktes auch vorhanden sind. Ein weiterer Vorteil einer vertikalen Integration besteht darin, dass ein Unternehmen Bauteile und Produktkomponenten nach eigenen Vorstellungen designen kann und somit viel flexibler darin ist, Änderungen und Verbesserungen an dem jeweiligen Endprodukt vorzunehmen. Insbesondere in diesem Zusammenhang wird die additive Fertigung eine maßgebliche Rolle spielen. 3D-Druck ermöglicht es nicht nur im Bereich Prototyping deutlich schneller und effizienter zu arbeiten, auch normale Produktionsprozesse können mithilfe additiver Fertigung hinsichtlich ihrer Komplexität massiv reduziert werden und flexibler gemacht werden. Änderungen in Produktionsprozessen sind so viel schneller zu realisieren. In ihrem letzten Initial Report schreibt Desktop Metal, dass seit der Gründung 2015 stets ein starker Fokus auf Forschung und Entwicklung gelegt wurde und man allein im Jahr 2020 43,1 Millionen US-Dollar in die Forschung und Weiterentwicklung additiver Fertigungstechnologie investiert hat. Derzeit bietet Desktop Metal vier verschiedene additive Fertigungstechnologien, respektive 3D-Druckersysteme an. Production System ist ein 3D-Drucksystem, welches ausgerichtet ist für die industrielle Massenfertigung und auf einer proprietären Technologie namens SPJ basiert, welche laut Unternehmensangaben bis zu 100 mal schneller drucken kann als die vergleichbaren 3D-Drucker, welche auf herkömmlicher äh, PBF-Technologie basieren. Bei diesem PBF-Verfahren wird Pulver mithilfe eines feinen Lasers ja, miteinander verschmolzen. Das nächste Produkt von Desktop Metal heißt Shop System und ermöglicht die Serienproduktion von dichten Metallteilen mit feinen Details. Gemäß Desktop Metal soll Shop System durch die eigene entwickelte SPJ Technologie bis zu zehnmal schneller sein als bei Druckern mit der herkömmlichen PBF Technologie. Das dritte 3D-Drucksystem, welches Desktop-Metal im Portfolio hat, nennt sich Studio Systems und ist ein 3D-Drucker, welcher auf der ebenfalls proprietären Bound-Metal-Deposition-Technologie basiert. Studio Systems ist für Kunden geeignet, welche, öf ja, welche öfters komplexe, hochqualitative Metallteile in niedrigen Stückzahlen benötigen und Studio Systems ermöglicht es also den Kunden verhältnismäßig günstig kleinere Serien spezieller Metallteile zu produzieren und ist äh, darüber hinaus so konstruiert, dass dieser Drucker in einem Bürogebäude untergebracht werden könnte oder kann. Auch der letzte 3D-Drucker von Desktop Metal ist designed für das Büro. Getauft mit dem Namen Fiber handelt es sich um einen Drucker, welcher basierend auf Carbonfasern das Drucken von extrem stabilen, widerstandsfähigen Bauteilen ermöglicht. Ähm, zum Beispiel könnte man da dann wirklich viele Einsatzgebiete im Bereich der Luftfahrt finden. Neben den genannten vier 3D-Drucksystemen stellt Desktop Metal ebenfalls die notwendige Software bereit. Die Software mit dem Namen Fabricate tut genau das, was ihr Name verlauten lässt: die Modellierung und Konstruktion von Bauteilen sowie die Steuerung von 3D-Druckprozessen. Dabei wird die Software sowohl per Cloud als auch on Premise bereitgestellt. Neben der Software, die notwendig ist für einen hochqualitativen 3D-Druck, verdient Desktop Metal an einer weiteren qualitätsentscheidenden Notwendigkeit sein Geld, die Druckertinte, wenn man so will, besser gesagt, das Druckerpulver. Auch hier ist Desktop Metal breit aufgestellt mit zahlreichen Materialien für die verschiedenen eben vorgestellten Druckersysteme, unter anderem mit Verbundwerkstoffen, Metall und keramischen Stoffen. Ja, und darüber hinaus ähm, kommt auch noch Geld ins Unternehmen durch Serviceleistungen. Natürlich muss so ein 3D-Drucker im Jahr vielleicht mal gewartet werden. Und genau da bietet Desktop Metal auch ihre Dienste an. An. Bezogen auf die Qualität und Preise der additiven Fertigungstechnologien, welche Desktop anbietet, denke ich, dass das Unternehmen gegenüber anderen Wettbewerbern durchaus einen Burggraben aufgebaut hat und durch die massiven Investitionen in Forschung und Entwicklung diesen vermutlich auch in den nächsten Jahren weiter erhalten und eventuell sogar wieder ausbauen kann. Die Frage, die man sich als Investor eher stellen sollte, besteht darin, ob Desktop Metal seine Kapazitäten schnell genug ausbauen kann um ihren potenziellen Kunden mithilfe der Skalierungseffekte nicht nur ausreichend, sondern auch preislich attraktive additive Fertigungstechnologien anzubieten. Und hier lässt sich eine positive Neuigkeit verkünden. Vor circa einer Woche gab das Unternehmen bekannt, die Produktionskapazitäten für den 3D-Drucker Production System vom Typ P50 nun doch eine, ja, durch, durch eine neue Herstellungsanlage verdreifacht zu haben. P50 ist jener Druckertyp, welcher es ermöglicht, Bauteile auf Massenproduktionsniveau zu drucken, folglich also in der industriellen Massenfertigung einsetzbar ist. Blicken wir nun im Allverfahren noch auf den Chart, die Geschäftszahlen, Bilanzaktionäre und Insider Trades. Betrachtet man den Chart, so springt einem direkt ins Auge, dass es Ende 2020 eine massive Rally bei Desktop Metal gab und sich der Kurs in weniger als zwei Monaten verdreifachte. Anfang 2021, also Anfang dieses Jahres, endete die Rally dann und der Kurs brach massiv auf das Vor. Rallye Niveau 1. Derzeit liegt der Aktienkurs bei knapp 9 US-Dollar. Seit Bekanntgabe, dass Desktop Metal seine Kapazitäten für den 3D-Drucker P50 verdreifacht hat, ist die Aktie allerdings wieder um knapp 25% gestiegen. Beim derzeitigen Aktienkurs bringt es Desktop-Metal auf eine Marktkapitalisierung von 2,3 Milliarden US-Dollar. Der Jahresumsatz von Desktop-Metal beträgt derzeit etwas mehr als 40 Millionen US-Dollar und der Verlust beträgt auf ein Jahressicht 90 Millionen US-Dollar. Pro Aktie betrug der Verlust ca. 44 US-Dollar-Cent. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen beim Umsatz liegen bei 40%. Prozent, Wachstum für das nächste Jahr und das Geschäftsergebnis soll sogar um 60% wachsen. Bis 2023 erwarten Analysten im Durchschnitt einen Anstieg des Umsatzes auf 289 Millionen US-Dollar und im selben Jahr soll auch zum ersten Mal ein positiver Free Cashflow in Höhe von 8,6 Millionen US-Dollar zu Buche stehen. Der Gewinn pro Aktie wird aber auch im Jahr 2023 gemäß der Mehrheit der Analysten noch leicht negativ sein mit weniger als einem US-Dollar-Cent Verlust. Legen wir nun noch schnell auf die Bilanz, welche im Gegenzug zu den derzeitigen Geschäftszahlen durchweg positiv aussieht. Die kurzfristigen Vermögenswerte übertreffen sowohl die kurzfristigen Schulden als auch die langfristigen Schulden um ein Vielfaches. Darüber hinaus hat das Unternehmen liquide Mittel in Höhe von einer halben Milliarde US-Dollar auf der Hand, um in die Expansion des Geschäfts zu investieren. Und die geringen Schulden und die Vermögenswerte von über 950 Millionen US-Dollar führen auch dazu, dass die Debt-to-Equity-Ratio des Unternehmens mit weniger. Als einem Prozent überaus gering ist. Ja, schauen wir jetzt noch auf die Aktionärstrukturen, die Insider-Trades. Infolge der starken Kurs-Rallye haben viele Insider ihre Gewinne mitgenommen, sodass Anfang dieses Jahres zunächst 250.000 Aktien verkauft wurden und Mitte des Jahres nochmal 225.000 Aktien. In den letzten drei Monaten gab es keine Insider-Verkäufe. Und schaut man auf die Aktionärstruktur, so erkennt man, dass 16% aller Aktien von Insidern gehalten werden, der größte Teil, knapp mehr als 50% werden von Private-Equity-Firmen und institutionellen Investoren gehalten. Etwa ein Viertel der Aktien oder nur ein Viertel der Aktien befindet sich im Streubesitz und die 25 größten Aktionäre halten knapp zwei Drittel aller Aktien. Ja, kommen wir jetzt zur abschließenden Bewertung. Gemäß Discounted Cashflow-to-Equity-Analyse auf Basis der durchschnittlichen Analystenprognosen ist das Unternehmen derzeit ca. 85% unterbewertet. Da ich bei Diskontierung von zukünftig erwartbaren Cashflows immer eher vorsichtig bin und konservative Kalkulationen bevorzuge, würde ich sagen, dass dieser Wert ja vermutlich zu hoch gegriffen ist. Ähm, schließe mich allerdings der Meinung an, dass das Unternehmen deutlich unter ihrem intrinsischen Wert notiert derzeit. Dies zeigt auch das unterdurchschnittlich geringe Kursbuchverhältnis von 2,4. Wer also derzeit für 240 Euro Aktien von Desktop Metal kauft, bekommt im Gegenzug 100 Euro Buchwert, wovon etwa 50%. Euro auf Cash und liquide Mittel entfallen. Bezieht man darauf noch das zukünftige Wachstum ein, so ist die Aktie derzeit auf jeden Fall sehr günstig zu haben. Meiner Meinung nach steht es außer Frage, dass additive Fertigung in den kommenden Jahren massiv wachsen wird. Gemäß dem Roller Report 2020 sind im Bereich der additiven Fertigung bis 2030 mit durchschnittlich 25% Wachstum zu rechnen, sodass der Markt für additive Fertigung von einem Wert in Höhe von 12 Milliarden im Jahr 2019 auf über 140 Milliarden im Jahr 2030 steigen wird. So ich es als Laie einschätzen kann, hat Desktop Metal nicht nur vom Gesamtmarkt her gute Zukunftsaussichten, sondern scheint gegenüber der Konkurrenz auch bestens aufgestellt zu sein mit vielen proprietären Technologien, welche dem Unternehmen im Wettbewerb einen deutlichen Burggraben verschaffen sollten. Ich persönlich werde bei der Aktie einsteigen. Bei Trade Republic habe ich sie nicht gefunden. Über den Broker kommen direkt, wo ich mein erstes Depot habe, ist sie allerdings auf jeden Fall verfügbar. In dem Sinne schreibt gerne eure Meinungen, Wünsche und Anregungen in die Kommentare. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.